Die neue Bundesregierung will den Kohleausstieg so wörtlich idealerweise auf das Jahr 2030 vorziehen. Der sogenannte Kohlekompromiss, der bislang einen Ausstieg bis zum Jahr 2038 vorsieht, soll dafür aber nicht verändert werden. Stattdessen setzt die Ampelkoalition nun auf eine Steuerung über den CO2-Preis. Und in Leipzig begrüße ich dazu meinen Kollegen Sven Knoblauch. Sie haben sich den Koalitionsvertrag schon auf das Thema Kohleausstieg hin ganz genau angeschaut. Wie soll denn diese Steuerung über den CO2-Preis genau funktionieren? Also der CO2-Preis ist ja der Preis, den ein Unternehmen für eine Tonne CO2, das es ausstößt, im Moment zahlen muss. Der liegt im Moment bei so ungefähr 60 Euro pro Tonne. Und unter diesem Preis ähm, soll der laut äh, des Koalitionsvertrages auch nicht mehr fallen. Äh, sollte man sich da nicht auf einen europäischen Mindestpreis einigen, ähm, dann will die Ampel, äh, so Zitat, nationale Maßnahmen entscheiden, damit der CO2-Preis langfristig nicht unter 60 Euro pro Tonne fällt. Warum ist das wichtig? Weil mit 60 Euro pro Tonne eben Kohlestrom langfristig nicht wirtschaftlich, nicht rentabel ist und so eben dann das Ziel ist, dass die Kraftwerksbetreiber von alleine eben aus, äh, aus diesem Geschäft aussteigen. Ganz interessant ist auch, dass drin steht, dass keine zusätzlichen Entschädigungen an Unternehmen gezahlt werden sollen, wenn es sozusagen zu diesem frühzeitigen Ausstieg kommen sollte. Mhm. Sven Knoblauch, das klingt jetzt so ein bisschen nach einem Rechenexempel im Grunde. Wie schnell könnte man demnach denn auf diese Weise aus der Kohle aussteigen? Sie haben es ja auch in der Anmoderation schon gesagt, es steht im Koalitionsvertrag wirklich genau diese Formulierung. Idealerweise bis 2030 soll so aus der Kohleverstromung ähm, ausgestiegen werden. Ähm, idealerweise trägt er schon so einen kleinen Vorbehalt in sich. Ähm, der Hauptvorbehalt ist eigentlich die Versorgungssicherheit. Natürlich muss Deutschland weiterhin ähm, mit Strom versorgt werden, zuverlässig. Und um eben aus der Kohleverstromung auszusteigen, äh, müssen die erneuerbaren Energien ganz stark ausgebaut werden von im Moment 45 Prozent Anteil am Stromverbrauch auf 80 Prozent und dort steht eben auch drin, dass die Versorgungssicherheit äh, beim Ausbau der Erneuerbaren regelmäßig überprüft werden soll. Daraus schließe ich, dass sozusagen, wenn bei dieser Überprüfung rauskommen sollte, dass man nicht so schnell ist, wie man sich das eigentlich gedacht hat, dass man dann sicherlich vielleicht auch beim Kohleausstieg wieder auf die Bremse treten müsste. Ähm, aber dieser Ausbau der Erneuerbaren und dann auch die Beschleunigung von Verfahren in diesem Bereich und auch beim Industrieumbau, das war ja eines der zentralen Themen auch von Olaf Scholz im Wahlkampf. Darüber hat er immer wieder auch bei den Kanzlerträlen gesprochen. Also ich denke, da wird er liefern müssen und auch wollen. Also da müssen Verfahren natürlich stark beschleunigt werden, jetzt um diesen enormen Ausbau von erneuerbaren Energien in Deutschland zu schaffen, dann auch bis 2030. Mhm. Aber bei dieser neuen Ansage, acht Jahre früher, wird in den betroffenen Kohleregionen ja so manche ordentlich geschluckt haben heute. Wie werden denn die Regionen unterstützt? Da hängen ja Arbeitsplätze dran, da hängen Strukturen dran. Genau, in dem Kohlekompromiss, der bis jetzt galt und der 2038 als Ausstiegsdatum vorsah, sind ja 40 Milliarden Euro Strukturhilfen vorgesehen für die Region, um dort eben neue Arbeitsplätze zu schaffen. Im Koalitionsvertrag steht jetzt, und da zitiere ich wieder, ähm, die betroffenen Regionen können weiterhin auf solidarische Unterstützung zählen. Was da unter anderem dazu genannt wird, ist, dass eben diese Maßnahmen zum Strukturwandel, der Aufbau neuer Arbeitsplätze, dass dort jetzt Dinge beschleunigt und auch vorgezogen werden sollen, die im Prinzip schon in Planung sind. Und neu hinzugekommen ist ein Anpassungsgeld ähm, und eine Qualifizierungskomponente für junge Beschäftigte. Das wird sowas sein, wie dass eben Umschulungen ähm, stattfinden, Weiterbildung für jüngere Menschen, die jetzt in der, im Kohlesektor arbeiten. Denn äh, gerade bei uns in der Region in Sachsen, in Sachsen-Anhalt gibt es viele Unternehmen, andere Unternehmen, die äh, Fachkräfte suchen. Also das ist neu und mhm. äh, da gehe ich davon aus, dass da eben auch mehr Mittel dann zur Verfügung gestellt werden. Gibt es schon erste Reaktionen auf diese Ankündigung? Ja, mir liegt eine Reaktion vor von Rainer Haseloff, dem CDU-Politiker und Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt. Eben auch ein betroffenes Bundesland, der äh, dieses Vorgehen kritisiert. Ähm, er hält das für falsch und schreibt, ähm, so äh, sieht er die Versorgungssicherheit gefährdet. Er glaubt nicht, dass Erneuerbare so schnell ausgebaut werden können. Und die Gefahr, dass eben so Atomstrom aus Frankreich oder Kohlestrom aus Polen einfach angekauft werden muss und ähm, was für ihn noch der größere Punkt ist, er sieht die Gefahr, dass Glaubwürdigkeit verloren geht bei den Menschen, gerade hier in der Region, die schon mehrere Strukturwandel ähm, eben auch hinter sich haben, den man nun versprochen hat, 2038 ist das Ausstiegsdatum und da nun äh, sich da, da wieder zurückzurudern, ein anderes Ausstiegsdatum setzen hält er in dem Sinne, was Glaubwürdigkeit der Politik angeht, für falsch. Und auch die Organisation, ähm, die Metropolregion Mitteldeutschland, die hier in der Region ähm, diesen Strukturwandel mit begleitet, mit Maßnahmen, die hat uns gerade gesagt, dass sie glauben, dass dieses Vorziehen von Maßnahmen, das Beschleunigen einfach nicht möglich ist. Und dass dort sehr viel Druck hier in diesen Strukturwandel, in den Aufbau neuer Arbeitsplätze dort reingetragen wird, was auch nicht förderlich sei. Mhm. Die Ampelkoalition will früher aus der Kohle aussteigen als bisher geplant. Vielen Dank, Sven Knoblauch in Leipzig. Ja, die Ampelkoalition plant neben dem vorgezogenen Kohleausstieg auch ein Investitionsprogramm für erneuerbare Energien. Bis zum Jahr 2030 sollen diese 80% Prozent des Stroms liefern. Die Schuldenbremse, die derzeit wegen der Corona-Krise ausgesetzt ist, will die Koalition ab dem Jahr 2023 wieder einhalten. Gleichzeitig kündigte Kanzlerkandidat Scholz Änderungen in den Bereichen Mindestlohn, Wohnungsbau, Rente und auch bei der sozialen Absicherung von Kindern an. Ich bin froh, dass wir miteinander vereinbart haben, den Mindestlohn in einem Schritt auf 12 Euro zu erhöhen, wie ich es angekündigt habe. Das bedeutet eine Gehaltserhöhung für 10 Millionen Bürgerinnen und Bürger. Wir führen die Kindergrundsicherung ein, die Armut verhindern und bessere Chancen für Kinder und Jugendliche schaffen wird. Zugleich halten wir die Rente, wie versprochen, stabil und entwickeln sie fort. Und wir haben miteinander vereinbart, im Kampf gegen hohe Mieten den Wohnungsbau voranzutreiben. 400.000 neue Wohnungen pro Jahr, davon 100.000 öffentlich gefördert, werden wir bauen. Die Ankündigung der USA, gemeinsam mit anderen Staaten die nationalen Ölreserven anzuzapfen, um damit die Energiekosten zu senken, hat an den Rohölpreis nur wenig geändert. Einschätzung dazu jetzt von Bettina Seidel aus unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main. Es ist schon ein heftiger Schritt, wenn ein Land Öl aus strategischen Reserven freigibt. Die sind ja für den Notfall gedacht. Ein Vorrat also der im Fall von zum Beispiel Naturkatastrophen oder von nationalen Sicherheitsfragen Zugang zu Erdöl sichern soll. Allein die Aussicht auf eine Freigabe der Reserven in den USA hat sich beim Ölpreis bemerkbar gemacht. Er sagte zumindest kurzzeitig 5 abwärts. Es klingt ja auch nach einer irrsinnigen Menge Öl, die da zusätzlich in den Markt fließen soll. 50 Millionen Fass aus den US-Lagern. Das fast zu 159 Litern. Und dann kommen ja noch weitere Millionen Fass dazu, durch die anderen Länder, die ebenfalls ihre Reserven freigeben. Großbritannien. Japan, Südkorea, China und Indien. Wie viel es genau wird, steht noch nicht fest. Länder wie Südkorea wollen sich erst festlegen, wenn die Beratung in ihrer konzertierten Aktion der Länder abgeschlossen ist. Die 50 Millionen Fass aus den USA sind aber wohl der größte Batzen. Problem ist, weit kommt man damit nicht. Weltweit würde es gerade mal für einen halben Tag reichen, sagen Experten. Die große Frage ist auch, wie nun die OPEC-Länder reagieren, die Ölförderländer. Deren Sitzung ist in der nächsten Woche. Sie wollten ja eigentlich ihre Fördermengen etwas erhöhen. Zu befürchten sei nun aber, sagen Experten, dass sie die Mengen doch nicht so stark ausweiten, denn die Länder haben ja ein Interesse daran, den Ölpreis hochzuhalten. Sie haben außerdem gerade Sorge, dass sich die Corona-Lage zuspitzt, die Wirtschaft also schon bald weniger Öl abnehmen und brauchen könnte. So wie im vorigen Jahr, als der Ölpreis dann daraufhin einkrachte. Und das wäre für die OPEC-Länder existenzbedrohend. Danke nach Frankfurt. Heute ist Tag 1 des neuen Infektionsschutzgesetzes und das bedeutet, dass Land auf, Land ab Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nachweisen müssen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind. Die Betriebe sollen entsprechende Nachweise täglich kontrollieren. Arbeitgeber sind außerdem aufgefordert, mindestens zweimal pro Woche kostenlose Tests anzubieten. Die 3G-Regelung gilt von heute an auch für Fahrgäste in Bus und Bahn. Dies soll stichprobenartig überprüft werden. Wer keinen Nachweis dabei hat, muss bei der nächsten Station aussteigen. In der Münchner U-Bahn wird seit heute doppelt kontrolliert. Fahrausweis und zusätzlich ein 3G-Nachweis. Das ist nun für alle Fahrgäste Pflicht. Die neue Regel gilt ab sofort deutschlandweit in allen Bussen und Bahnen. Wer nicht nachweisen kann, dass er geimpft, genesen oder getestet ist, muss bei der nächsten Station aussteigen. Und bis jetzt Großes Dankeschön an die Bevölkerung, an die Fahrgäste. Es läuft alles friedlich, ganz regulär ab. Die Fahrgäste zeigen entsprechende Nachweise vor. Und Wir haben bis jetzt noch keine besonderen Zwischenfälle gehabt, sondern es läuft alles geordnet und in friedlichen Bahnen. Auch am Arbeitsplatz gilt ab sofort bundesweit 3G. Wer in den Betrieb oder ins Büro kommt und nicht geimpft oder genesen ist, braucht einen zertifizierten Corona-Test. Kontrollieren soll das der Arbeitgeber. Zusätzlich muss der mindestens zweimal pro Woche kostenlose Tests anbieten. Auf jeden Fall Kritik an der Politik, dass man hier nicht den Mut hat, die allgemeine Impfpflicht einzuführen, sondern das jetzt versucht, auf die, durch die Hintertür entsprechend über die Betriebe einzustielen. Ja. Darüber hinaus gelten seit heute in vielen Bundesländern weitere Verschärfungen. Um Corona in den Griff zu bekommen, gilt an vielen Orten flächendeckend 2G. Zugang also nur für Geimpfte oder Genesene. In einigen Hotspots sind die Regeln noch strenger. Zum Beispiel in bayerischen Landkreisen mit einer Inzidenz von über 1000. Dort müssen ab morgen die Gastronomie, Hotels und Kulturstätten wieder komplett dicht machen.